ähm, informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, ähm, man gibt Daten preis und mhm. ähm, eigentlich möchte man darüber bestimmen können, wie sie weiterverwendet werden, aber das ist eben gerade in sozialen Netzwerken äh, überhaupt nicht gegeben. Also zumindest wenn man die Daten dort einmal angibt, dann werden die weiterverwendet und weitergegeben. Es werden Nutzerprofile erstellt und man hat eigentlich nicht die Kontrolle darüber, was mit den Daten passiert. Mhm. Und äh, Hast du da den Eindruck, dass die Leute das dann vielleicht auch unterschätzen oder ähm, irgendwie